Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist der Vatertag, 26. Mai und äh, vielleicht habt ihr es ja schon auf Instagram mitbekommen. Mein Nachbar, der hat sich jetzt auch ein e bike gekauft, ein Charger 3 von Riese und Müller. Aber wir wollen heute eine Tour machen, etwa 67 Kilometer in die Harburger Berge. Okay, mal los. dabei ist mein Nachbar Bernd, Moin, Moin. hat auch ein neues E-Bike jetzt seit vorgestern, ne? na das muss ja jetzt nicht allen erzählen. Und genau, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein, es ist ein, naja, bis später, wir fahren jetzt erstmal los. Ja heute ist der Christi Himmelfahrt, soweit ich weiß, Vatertag sozusagen und sehr windig. uns vergessen? Hier? Wird irgendwie nicht grün. Ah. Doch, jetzt. ja Hier standen mal die City-Hochhäuser. und abgerissen. Ich bleib mal kurz stehen. Foto machen Ist aber auch immer cool, die Brücke hier. Gestaltet sich ein bisschen schwierig gerade. Ne? <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so haben will während Bernd noch ein paar Fotos macht. Ja, muss ich mir doch mal überlegen, ob ich mir nicht einen neuen Helm zulege. Bernd hat sich nämlich auf meine Empfehlung den gleichen Helm noch mal gekauft. Das ist ja immer doof, wenn man so einen partner rumfährt. Na, ja, wie dem auch sei, ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Ausrüstung. Kommst du links oder rechts? Wie hey, bitte? Kommst du links oder rechts? Wie du willst. Ja, ist irgendwie ein Filetstück hier an Radweg ah, in Hamburg, finde ich. Absolut. Immer wieder gerne. Ja, sind also etwa 16 Grad, schätze ich nur. Also warm ist es nicht. Das ist doch richtig nett. Auch oh, guck mal schön übers das Wasser, das Glitzer. Der Himmel ist geil. Guck dir den Himmel an. Ja, wow. Ja. Also ich schwenk mal rüber, du wir diesen Himmel sehen. Ja, Hammer. Ich hoffe, dass ich dich nicht vom Rad nirgends ballast. ist der Himmel so schön grau wie in Hamburg. Jetzt kommt im Gegenverkehr. So oder ähnlich. Oh guck mal, das ist doch so ein geiles Bild hier. Warte mal. mal wieder hier. Ich werde jetzt nicht über mich ablästern, ich höre alles, später zumindest beim Schnitt. <lacht> ah, Fotosession. Okay, das kann heute ein bisschen länger dauern. So, jetzt äh, fahren wir hier über die Elbbrücken und ich vermute, ich werde gleich mal überholt. Und hier ist die Baustelle. Hier wird ein äh, 245 Meter hoher Turm errichtet, also der Tower. Baugenehmigung für die Gründung liegt vor, allerdings noch nicht für den Tower an sich. Ja, 245 Meter hoch, geschätzte Kosten 700 Millionen. Ja, fast so viel wie die Elfi. Vorsicht! Mit 900 Millionen. Ich glaube, wir werden verfolgt hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Hier sind wir in der Vettel kurz vor Wilhelmsburg und hier gibt es dieses Goldene Haus. Ein Künstler, komplett mit Blattgold verkleidet. War ein aufwendiges Verfahren, um herauszufinden, wie man am besten das Blattgold auf den Klinker bekommt, ohne dass es nach ein paar Jahren wieder abblättert. Auf jeden Fall cool. Ich finde es eine coole Aktion. Und du, Bernd? Ja, kleinen Moment mal, ich, ich muss hier gerade mal Und du, Bernd? Ich mache jetzt auch ein Foto. Na Daniel, hier ist Party, wa? <lacht> Hättest du wahrscheinlich gleich angehalten. Ja, ja. Ich glaube, ich stehe auf der Straße. Danke. Ja, sehr schön. Hier haben sie zwischen Williamsburg und Harburg doch einiges an Radwegen neu gemacht. Sehr schön. Auch schön. Wieder eine Brücke. Ja, die ist schon schön. Das ist eine geile Brücke. Wow, das ist cool. Ja. Foto? Ja, mach ruhig. Oder war gerade mindestens ein Open White dabei? So cool, das weiß ich nicht. Ja, sind jetzt in Hamburg angekommen und trinken erstmal einen Kaffee. Hier gibt es leckere Natas. Was gab's noch? Galaun. Du auch? Zimt? Ja, ein bisschen Zimt, danke. danke, danke. Ja, das ist geplant. Mit Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ich habe gedacht, ich muss mal ein bisschen was für meine Gesundheit tun und äh, zur Arbeit muss ich ja, also vielleicht äh, <lacht> fällt es mir dann leichter. So viel zu den Hintergründen zum viel Vielleicht, Kauf. vielleicht ist es ja auch so, dass mir dann das Arbeiten leichter fällt. Das wäre ja noch schöner. Ja. Die letzten Jahre. Ja. Das wirst du gleich sehen. Lecker. Ehrlich gesagt hatte ich dazu, äh, nur einen bestellt, aber du hast nur einen bestellt. <lacht> Ich dachte jetzt, wo er den bringt, ist auch egal. Soll er ihn wieder mitnehmen? Ist auch doof. Typ ist mir nicht so ganz geheuer. Mhm. Also die rede auch schon schön angeguckt hier. Naja, hat ja auch sonst was zu tun? Aber ich habe abgeschlossen. Also gibst du. Hast du mich angesteckt? Äh, nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung. Ja, einer muss jetzt schuld sein. Also guck mal, innerhalb von zwei Wochen. Entschlossen bzw. losgefahren. Und ich habe nicht mal anderthalb Wochen später das Rad da stehen gehabt. Die Bestellung habe ich erst äh, fünf Tage später gemacht, weil das mit dem Jobrad irgendwie am Anfang nicht lief mit dem Einloggen. Und dann habe ich aber am Freitag bestellt. Am Montag war der Antrag fertig. Und am Mittwoch habe ich das Rad abgeholt. Ja. Das waren zehn Tage, wenn überhaupt. Nur zehn Tage, genau. Samstag vor einer Woche. Ja. Immer erst los. Ja. Ratzfatz. So, jetzt eine halbe Stunde später, nachdem wir da ewig lang an der Landstraße entlang gefahren sind, sind wir doch jetzt endlich froh, ein bisschen in der Natur zu sein. Richtig, Bernd? Ja, absolut. Höchste Richtig. Eisenbahn. Oh, endlich wieder Bäume. Cool. Und hier sind schöne Bäume. Das ist auch ein Buchenwald. Wollte ich gerade sagen, Buchen. Außer Buchen nichts zu suchen. Ja. Also, wie war das mit den Buchen? Willst du mal sagen, ne? Eigentlich haben wir, Oder wollen wir Pause machen? <lacht> Pause? Mit einer Hand den Helm zumachen? Das kannst du vergessen. Oder kannst du... das? Nee, das habe ich auch noch nicht geschafft. Oder doch? Oh. Gleichzeitig gefilmt noch dabei. Uh! Oh Mann. Nee. Ich muss nicht Ich dachte gerade du bist nicht im Bild. Ich glaube, du bist nicht im Bild. Du bist nicht im Bilde. Ja, da hat sich einer verschaltet. Aber man muss ja erstmal reinkommen, ne? Das erste mal verschaltet, aber komplett. Habe ich gerade erzählt? Ha? Ja. Schön sonnig, schön warm. Ja, schön das frische Grün drin. Ah, total schön. Wow. Erstmal richtig bergauf gefahren. Ja. Ja, wunderbar. War das zumindest gerade schön durch den Wald. Jetzt gucken wir einmal. Ich rede mit der Kamera. Ah. Ja, das ist die A7 hier zum Epptunnel. Wir fahren aber jetzt weiter in die Berge rein. Harburger Berge. Oh, da kennen wir doch das Stückchen. Bin ich zuletzt gefahren, als ich nach Zeven gefahren bin? Tour letztes Jahr, 21, 8 vor zwei Jahren. Die Zeit vergeht. Die kamen uns ja auch Schön. entgegen, ne? Der war fix, ne? Oder war es eher? Das waren er. Ich fahre zur Seite. Jetzt scheiße, schon wieder verschaltet. Ich glaub's dir nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war noch ein bisschen übel, ne? Schön hier. Das können wir doch alles. Da ah, liegt ganz schön ein vor. Hier. Uh, windig, windig, windig. Hi, ich bin wieder auf 36. Reichweite, ich hatte gerade 29. Nicht vier. für die 33, die wir noch haben. Aber es sollte alles gar kein Problem Abfahrt. sein. Schöne Abfahrt. Oh, da ist der Turm vom Wildpark Schwarze Berge. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Weiter geht's. Da hat uns wieder der Wald. Ja, oh. war eine schöne Abfahrt da. Ja, das war schön. Haben wir nicht gefilmt? Vielleicht. Weg, Vielleicht weg, oh, da komme ich hier ja kaum hinterher mit der Kamera. Also mit einer Hand. Ah, oh, Schaltfehler. <lacht> äh, war gerade hier im Film, da kam mir einer mit seinem Gravelbike hier runtergeschossen, hat mich fast umgehauen. Oh Mann. Ja, Bernd ist gerade hier am Schäfchen filmen. Die sind ja echt gechillt hier. Na, wollen wir mal ein Selfie machen? So schön perlig würde ich auch nochmal mal ableichen. Das ist perlig, ne? Und Schnabeltiere kacken viereckig. Ich muss ich doch gleich mal recherchieren. Das mach mal. Und was soll ich jetzt sagen? Du sollst sagen, du bist ja glücklich mit dem Fahrrad. Oh, was hast du eigentlich für ein Fahrrad da jetzt? Ich Heitschnuppen. Ich liebe Heitschnuppen. Was für ein Fahrrad? Riese und Müller. Ja. Erzähl. Und Modell? Modell, Charge 3, Charger, Charger, Charger 3, GTS, GT. Ausführung, nee, nee, GT. GT, GT Ausführung. GT steht für Ganz Bri toll. Brighter Reifen. Ganz toll. <lacht> ja, die Reifen sind cool, echt, auch bei den Sandwegen. 68 mm. Breite. Ja, kommst gut durch und hast keine Antrittsschwierigkeiten, irgendwie, dass der mal wegrutscht, gar nichts. Ich meine, ich bin ja sonst immer nur die kleinen Reifen gefahren und auch mit Gepäck nee. und äh, da wärst du auf so einer die Piste wärst du schon äh, weggerutscht. Gerade mit dem Antritt, keine Chance und Gewicht dann sowieso nicht, wenn du beladen hast, kann ich mir vorstellen, dass du damit durchrollst wie ja, ganz normal, einfach nur butterweich. Und eine Schaltung hast du, die roll -up. Genau, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Mit dem Schalten, manchmal verwechseln wir noch raus und runter. Aber ansonsten klappt die supi. Bis auf äh, die Tatsache, dass ich sie noch nicht so ganz drauf habe. Die wird hier elektrisch geschaltet. Das ist eine Rolle auf e, E14. Ne? E speed -tube ja, heißt 14. die, glaube ich. Mh. Das heißt, glaube ich, ja. e speed -tube. Genau, die wird elektrisch geschaltet. Und du hast die Möglichkeit, auch Sprünge zu machen. Wobei ich aber das Gefühl habe, mit der Einzelschaltung bist du schneller. Und es gibt einem auch ein, mir ein besseres Gefühl weil du dann richtig merkst, wie ihr sie schaltet und es geht, glaube ich, schneller als diese 3 Sekunden Warteschaltung. Äh, mhm. Gerade wenn du anfangen willst und nachschaltest, dann willst du schon mal einen Sprung machen, dann lieber zweimal klicken als äh, einmal lange drei. Mhm. Das Kannst du es mal kurz vormachen, wie die schaltet automatisch? Das waren jetzt drei Gänge auf Dauerschaltung. Ne? Und ich weiß nicht, ob es mit dem gehen auch so geht. Geht genauso. Und wenn du schnell einzeln schaltest, Oh guck mal, da hinten laufen sie die Schafe jetzt. Jetzt bleibt mal bei der Sache, bitte. <lacht> das wäre jetzt dreimal, viermal hintereinander geschaltet. Ja. Von Nein, Hand jetzt, oder? Das war jetzt von Hand, ja. Das geht ratzfatz. Und das, ähm, also ich habe jetzt zuletzt das halt immer probiert, ähm, hochzuschalten, wenn ich so einen Sprung machen wollte ich mit der Hand. Und das ging super. Und man hat auch viel besseres Gefühl, wann man wieder treten kann. Und, ähm, ja. und ja. Diese drei Sekunden sind dann doch schon recht, recht lang, finde ich. Ja, aber vielleicht ist auch alles Gewohnheitssache. dass ja. Du hast es ja gerade mal anderthalb Tage. Also kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich ja, probiere halt ja. auch noch rum. Und äh, ja. Ja, da hast du noch so eine hier die Lupine. Nee, das ist eine Supernova. Verwechsel ich immer. Ah, ja. Schade, ja. dass es jetzt nicht dunkel ist. Ne? Ja, <lacht> das ist wirklich der Hammer, diese Lampe. Würde ich dir das hier hell machen. Ne? Das ist wirklich beeindruckend. Du hast Gepäckträger mit dieser Tasche. Da hattest du ja anfangs genau. etwas Probleme. Ja, die Verschlüsse äh, funktionieren nicht. Oder was heißt, die funktionieren super. Aber ähm, mit dieser Lasche kommt man dann nicht so richtig rein. Auf jeden Fall jetzt so geht es äh, ohne Probleme. Das Einzige, was halt nicht so toll ist, du bist natürlich in der Höhe hier stark eingeschränkt. Ne? Siehst mhm. du ja jetzt in der Bewegung. Das heißt, das, was die Tasche an Volumen tatsächlich hat, kannst du. Ja. Nicht wirklich ausnutzen, ohne dass du hier dann ähm, ins Schrauben kommst. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn es wasserdicht sein soll, muss es auch eingewickelt sein. Von daher für kleines Handgepäck super klasse, aber hat auch seinen Preis. Ne? Ähm, die, der, der Gepäckträger hat ja 100 Euro gekostet ne? auf Preis und die Tasche auch nochmal. Ja, über ich, ich glaube 100. War das 199 glaub, insgesamt? Oder war ja, das... 199, beides zusammen, glaube ich. Glaub, ich glaube, ja. ja. Mhm. Wobei, du hast es jetzt mit dem Rad zusammen ja, zusammen gemacht. Ich habe alles mir. zusammengeschmissen. Ja. Und gedacht, ich brauche irgendeine Tasche, und für Kleinigkeiten was zu haben, was du auch mehr oder weniger ähm, drauf lässt. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass du jedes Mal, wenn du irgendwo stehst, hier das Ding abziehst. Und Ja, es ist nicht viel, aber da ich das, glaube ich, immer irgendwo äh, versuchen werde, privat zu parken, werde ich das wohl weniger machen. Ähm, so das öffentlich rumstehen lassen, denke ich mal, kann man auch nur in, in geringem Maße. Ja. Und äh, ob man dann die Tasche drauf lässt oder nicht, ist dann, ich denke, ich, denk, ich würde sie abnehmen. Aber dann müsst ihr auch die Lampe direkt mitnehmen. <lacht> ja, ich hätte mir nie Solo gekauft, ganz ehrlich. Wäre ich viel zu geizig gewesen. Ja, ist, glaube ich, Einzelpreis 300 Euro, ne? Gut. Ja, also ich es noch nicht nachgeguckt, aber das war so das, was er sagte, äh, um die 300 rum, aber das Licht ist wirklich, das ist schon ein Hammer und du kannst auch im Stadtverkehr mal fern geben, wenn da vorne einer sich irgendwie komisch verhält, dass du den mal kurz Gerade als der Taxifahrer da stand, da so halb auf dem Fahrradweg, wo du nicht wusstest, was macht der da genau, eigentlich, Genau, ja, dass man warnt von hinten, dass man auf jeden Fall, Fall zeigt, auch hier kommt was, genau. ja, und so ein Blitzen, also wie gesagt, das ist, das ist wirklich äh, mit dem Auto zu vergleichen von der Helligkeit. Mhm. Sehr beeindruckend. Wobei, Es gibt noch ein Probenmodell, glaube ich. Echt? Auch der auch kostet noch. Mal 100 Euro mehr oder 120, 130. Und dafür hast du dann. Ja, ich glaube, da das sind ein paar Features mit dabei. Mhm. Ja, Riemenantrieb. Er sagte 13.000 Kilometer, 12.000 Reichweite. Oder. Ja, ja ich denke so in etwa. Ja, aber ich denke, da könntest du länger mitfahren. Das hängt ja auch immer davon ab, wie du fährst und äh, wie, du, ähm, wie du den, wie heißt das, beanspruchst. Ähm, ja. Aber wie gesagt, mit der Schaltung ist schön, funktioniert super. Mal sehen, jetzt Gas geben kannst du auch. auch. Das, fand, das fand ich überhaupt auch noch mal ganz ähm, Wie heißt das? Heute bei der Bergabfahrt, dass du überhaupt nicht merkst, dass der Motor auch beim Abfahren irgendwie abbremst oder so. So richtig mhm. schön durchrollst. Ähm, Achso, du meinst, dass du beim Treten weitertrittst und keinen Widerstand hast? Wir oder? haben ja nur rollen ja, müssen, bergab ja. ja, um ja. auf 40 zu kommen. Und du hast nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Motor dich irgendwie abbremst oder ausbremst. Hast du noch mitgetreten dann? Ein bisschen vielleicht. Ja. Aber zum Teil ja. habe ich Ich finde bei müssen. diesem CX-Motor klasse, dass du halt weitertreten kannst, wenn du jetzt schneller als 25 fährst dass du halt keinen Widerstand hast und nicht irgendwie ausgebremst wirst durch Ge das Getriebe. Ganz genau, ja. Ich, ich genau. werde wohl auch noch getreten haben, aber mhm. äh, du hast beim ganzen Fahrvorgang halt einfach nicht gemerkt, dass da irgendwas bremst. Ob mhm. jetzt mittreten ohne treten, äh, völlig egal. Ne? Du kommst da auf locker ja. auf die 40 und schiebst dann trotzdem nach vorne und wirst dann nicht irgendwie, dass du da noch mal so irgendwas gegen was an, andrücken oder kämpfen musst. Ja, rutschst ja. du durch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Flaschen ja. sind auch schön. Das ist halt irgendwie schon das Bremslicht überhaupt. Ne? Das finde ich auch noch cool für die Stadt. Ja, das habe ich auch gemerkt, wenn ich hinter dir herfahre. Und das Bremslicht angeht, ist das gut. Ja, gut ne, zu man weiß es. Ja. Ne? Und So ja. merkst du bloß, dass der langsamer wird. Aber da hast du direkt ein ganz klares optisches Zeichen. Ne? Ja. Das hatte ich gestern bei dir, als ich dir fast hinten drauf gebrezelt bin. Dass ich das, das, ich glaube, wenn man es vorher gesehen hätte, hätte ich, mal, hätte ich schneller reagieren können. Ne? Mhm. Oder war das vorgestern? Egal. Nee. Ja, dann fangen wir mal weiter, ne? Ja. Okay. Unten oder oben längs? Oben. Sag mal, weißt du eigentlich hier der Lenker, ne? Hat ich da, was hatte ich denn da für einen? War das ganz normal, oder? Ja, ja. Da Gast dann eine andere Ausführung mit so einem gekrümmten Lenker. Das war irgendwie auch so eine Spezialkomfortausstattung, glaube ich. Für die, die es halt gemütlicher haben wollen. Aber den gekrümmten Lenker fand ich auch blöd. Counter-steering, ja, Countersteering. man gegenlenkt und man dann doch in die andere Richtung fährt. Ja, du musst bloß vorher diesen kleinen Impuls geben, ne? dass du hier rein und dann ja. das ist rein und dann drücken. Und das ist eigentlich die typische Art zu zu lenken bei Zweirädern. Und eigentlich machst du es auch fast immer unbewusst. Ja, bloß wenn du darüber nachdenkst, dann hakt's. Was ist, ist das, das für ein Hühnengrab hier? Ein Hühnengrab? Nee. Keine Ahnung. Ein leeres Grab ist manchmal das Einzige, was bei einem beiseite Gut. Sehr schön. Ja. Das ist wirklich cool. Rechts, das sind wir. Ich wollte bloß gucken. Okay. Ich komm gleich. Natürlich. So richtig. Schon ein bisschen Heidelandschaft. Da ne? mhm. sind auch wieder Heidschnucken. Ja, super, ne? Die Hose, Stoffhose und Trikot. Ja, unbedingt. Die Kombi gibt's nicht. Oh! Kombi. Ups! Hohoho! Ho, ho. <lacht> da konnte ich nichts mehr machen. Ich hätte die Kamera wegschmeißen können. <lacht> Aber das habe ich dann nicht gemacht. Dann ich von dem Schreck erliegen. Nein, ich sie dir nicht. <lacht> ich will nur wissen, ob nein nicht nein nein. nein, nein, nein. Ei, jetzt ei, ei, machen wir richtig ei. Filme hier. Uh! Ja, was ihr erzählen sehen wollt, ist Stoffhose hier ja? ah. und Trikot. Diese Kombination habe ich noch nicht gesehen bisher. Nee. Oh, Google spricht zu dir. Ach, Google, nee, das ist mein Navi. Ja, so ein paar Berge haben wir schon in Harburg. Ich habe gerade den Energiespar-Dingsbums gekriegt. Hinweis. Wobei, ja. äh, das heißt, ich habe noch 34 Kilometer vor mir. Das reicht doch, oder? <lacht> ich, oh, das ist auch schön, ne? Äh, dass ich die Tour nicht über. Ja, keine ja, Ahnung. Ist ja Wurscht. Also, wir haben weniger als 30 Kilometer. Oh, das das schön hier. Also. Bernd, und schön auf die Windrichtung achten. Alte Landzimmer jetzt. Clown, Clown, Äpfel wohl wie Clown. Ruckzuck übern Zaun. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Ein jeder aber kann das nicht. Wenn er muss aus Hamburg sein. <lacht> Kennst du das? Nee, zum Glück nicht. Ah. Na, wenn du schon in Hamburg wohnst und hier ja irgendwie den Saftladen auf hamburgisch machst, dann musst du doch auch ein bisschen was kennen. Von der Tradition und so. Ja, ja, Motorrad. Gehst du vor? Ja. Der sah so gelb aus. Ja. <lacht> auf jeden Fall ist es hier leiser. Hier ist leiser als bei uns, ja. ah. Wir überlegen gerade, ob ich hierher ziehen ja, Wohnung aufgeben. Zwei? Und Nein, Kopf. nicht ernsthaft, aber Ja, ist einfach ein bisschen ruhiger, ne? Absolut. Bei uns, der Park, der ist relativ laut. Wird viel gefeiert, dann ständig Krankenwagen durch das UKE. Naja, und der ständige Grundlärm, den du hast mit ja. der U-Bahn. Wenn abends dann ja. irgendwie, hörst du die U-Bahn ja auch äh, anfahren und alles. Das frisst der Tag. Und zwei Tag. Buslinien haben wir. Genau. Da, also kommt theoretisch alle drei Minuten Bus vorbei. Am Tag merkst du es gar nicht, aber dann ja. abends plötzlich hörst du sie ihn. Richtig schön, satt, ja. satt im Sound, es geht im allgemeinen Lärm, Grundlärm unter. Jo. Und hier, schon schön. Ich weiß es nicht. Ja, ein netter Radweg auch hier. Schöner Radweg, ja. Puh. Ist da kein Ticket dabei? Nee, ich glaube nicht. Also, wir sind jetzt am Fähranleger Rüschpark und wollen jetzt rüber, einmal über die Elbe so, nach Teufelsbrück. Genau. Und dann geht's Richtung Altona. Äh, nee, Altona Volkspark, genau. Ich kaufe mir schon mal ein Ticket. 9-Euro-Ticket gilt ja noch nicht. Ne? Wollen wir uns da hinsetzen oder ja. ja. da hinsetzen? Ich bin da am Bänkchen. Bernd bewirbt gerade seine neue Bootdose. Das sieht geil aus. Hallo? Die ist geil. Achtung, guck, guck, guck, guck, guck. Mit hydraulischer äh, Mengenvolumenvergrößerung. Siehst du das? Ah, gut. Cool. Kompressionsdose. Äh, Geeignet. Perfekt. Perfekt. Ja. Was würdest du für dieses geile Teil? Da gibt es auch noch so eine Trennscheibe zwischendrin. Echt? Was würdest ja. Also das ist nicht so toll, das ist aus Plastik. Ne? Aber egal. Landt ihr ja? Sag ich dann nein? Nein, sagst du nein. Ja, sagst du ja. Okay. Also, was würdest du dafür bieten für diese Dose? Ich würde sagen, im Designerladen 49 Euro. 49 Euro, alles klar. Okay. Was würdest du sagen, wenn ich dir das hier zeige? Profissimo Ach, DM. DM. Oh. Mit 10 Euro bist du dabei. Und? Was bist du jetzt? Äh, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, eben. Kann man kaufen, ne? Ja, super. Für 10 Euro. Das ist Titan? Das ist Edelstahl. Da so. so, gehen wir mal <lacht> auf den baut. So, sind wir wieder auf der App-Seite. Kratzen wir an der Trapprennenbank. Oh, jetzt kratzen wir an der Trapprennenbank. Ohne. Wir wissen nicht, was für eine Veranstaltung das war. Irgendwie war der NDR da. Derby, ach Derby. Derby? Derby was ist denn Derby? Das ist da, wo ja. die Pferde immer vor den Dingern stehen bleiben und die Reiter abschmeißen? Wir sind falsch. Ne, ich fahre hier nicht. Was denn? Etwa zehn Kilometer, bevor wir zu Hause ankamen, fing es an zu regnen. Deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt, um unsere festen und flüssigen Brote unter einem Unterstand im Volkspark aufzubrauchen. Ja, unsere Pause ist zu Ende und das Video auch. Ich danke euch fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch. Bis dann, tschüss, ciao. Ja, ich danke fürs Zuschauen und, nee, was soll ich dir jetzt erzählen? Wahrheit, nichts als die Wahrheit.